Wie kann ich in Mebis eine gelöschte Aktivität wiederherstellen? Ich gehe im Kurs auf die Einstellungen, gehe auf Papierkorb und finde hier die letzten gelöschten Aktivitäten. Ich habe 14 Tage Zeit, diese wiederherzustellen. Ich gehe zu der gewünschten Aktivität und klicke auf Sicherung wiederherstellen. Und das war's schon.